Spitze Abzweigung in den Weg zum Torrentegrenner. ins Tal des Zorrenten Klemmer. Weg über einen Zufluss des Torrente Grenner. Abzweigung am südlichsten Punkt der Schleife Wahl der Wahl. Links steile Rampe, rechts holpriger Pfad. Ab der Sempentine ist der Pfad wieder gut befahrbar. zur Maultierküste. Variantenwahl. Links Straße, rechts geht's zum Single. Der Trail ist teilweise stark zugewachsen mit tief hängenden Zweigen. Liste nach Bagnaria. Die Piste ist teilweise stark ausgewaschen mit dicken Spurrinnen. Einzweigung in Radweg nach Nizza. Endlich erreichen wir unseren Parkplatz in Nizza.